So, wir sind heute im Jam, in einer wunderschönen kleinen Oase an der Spree. Was ist das Jam, was macht ihr hier? Wollt euch mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Sarah, das Jam, wir sind hier an der Spree, ein Freiraum, wir sind ein Club, ein Kulturzentrum, ein Strand. Wir veranstalten viele Konzerte und Partys, wir beherbergen viele verschiedene Künstler, die hier vorbeikommen. Wir machen äh, auch Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, eigentlich ein generationsübergreifendes Projekt. Wir haben tagsüber auf, wir bieten auch Workshops an, äh, für Jugendliche vorrangig und äh, ja, sind ein Ort hier an der Spree. Uns gibt schon seit über 20 Jahren in Berlin, ähm, ja, wo viel passiert, eigentlich eher ein subkultureller Ort ähm, und wir versuchen, ja, ein Ort zu sein, der... Offen ist für, für alle und jeden, wo sich jeder so wohlfühlen kann, wie er ist. Ähm, wir gehen ja gerade der Frage auf den Grund, was selbstbestimmtes Leben ist. Für euch als Jam oder als Leute, die viel arbeiten, was bedeutet das selbstbestimmtes Leben? Vielleicht ähm, Menschen auch einen Ort zu geben, wo sie halt eine Zeit lang einfach selbstbestimmt leben können, was Sarah gerade schon angesprochen hat. Im Prinzip Egal, wie man aussieht, wo man herkommt, wen man mag, was man mag, einfach ähm, sich wohlzufühlen und einen Ort zu bieten, wo man sich zurücklegen kann, ohne Konsumzwang, ohne, ohne sich beobachtet zu fühlen. Ich denke, das ist das, was wir bieten wollen. Äh, Ein Ort, wo die Menschen zumindest ähm, für einen kleinen Zeitraum selbstbestimmt leben können. Und jetzt bin ich als Politiker hier. Was wären eure so zentralen Forderungen für euch an die Politik oder an uns Grünen? Also schön, schön wäre es, wenn die, der Wert solcher Institutionen, wir sind ja da nicht die Einzige, einfach mehr gesehen wird und halt diese Räume, die ja immer mehr gefährdet sind so im, im laufe der umstrukturierung der stadt ähm, erhalten werden und unterstützt werden und ähm, ja einfach die möglichkeiten die hier geboten werden äh, niederschwellige angebote zu schätzen und ähm, zu schützen das versuchen wir danke dass wir hier sein durften noch einen schönen tag